hey hey, oliver schirmer hier herzlich willkommen ja zu einem neuen video zu einer neuen folge und heute geht es mal wieder um network marketing tipps und speziell heute um das thema kennzahlen welche kennzahlen solltest du ja für deinen ja, arbeitsalltag einfach kennen ja und wie schaffen es diese kennzahlen dass du dann auch noch mehr erfolg ja, in deinem Network-Marketing-Business hast. Darum geht's heute. Wenn du weitere Informationen willst, wenn du ja diese Informationen als hilfreich empfindest, dann schau doch einfach mal bei mir auf der Webseite vorbei, www.oliverschirma.de. Dort findest du auch die Möglichkeit, dich in meinen Newsletter einzutragen, wo du nochmals äh, weitere exklusive Inhalte dann bekommst. Also, wenn du Lust hast, schau vorbei, www.oliverschirma.de. Und jetzt legen wir direkt los mit dem Thema, warum kennzahlen so extrem wichtig sind und warum du dadurch automatisch ja besser wirst ja in deinem network marketing business und wenn du jetzt im mlm ja wenn du im network marketing tätig bist dann hast du eben ja tag ein tag aus entweder auf der einen seite mit kunden zu tun oder auf der anderen seite ja eben mit vertriebspartnern und äh, kunden vertriebspartner ähm, du selbst wir alle sind menschen ja und selbst wenn wir unseren job perfekt ausüben ja wobei 100 prozent perfekt gibt es ja nicht aber mal angenommen wir kommen nahe ran ja dann kann es in unserem geschäft trotzdem sein dass es äh, menschen gibt die am ende des tages trotzdem nein zum äh, zum geschäft sagen oder halt eben einfach ja bei dir nicht abschließen werden und das ist eben so eine große unbekannte ja in unserem geschäft und ähm, diese unbekannte Größe, die sollten wir in alle unsere Zielplanungen äh, einkalkulieren. Und auch hier gleich der erste Tipp, ähm, du solltest für dich ein Ziel haben, weil ähm, nur wenn du ein konkretes Ziel hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass du es ähm, erreichen kannst, weil wenn du nicht messen kannst, ja, wie weit du bist, ja. Also du brauchst ein messbares Ziel, weil wenn du von A nach B willst, dann musst du erstmal wissen, wie kommst du dahin und dann musst du wissen, wo bist du denn jetzt genau, weil wenn du gar nicht weißt, wie B aussieht, dann weißt du auch nicht, wie wie oder oder wann du angekommen bist, ja? Und viele Networker laufen halt manchmal so durchs Leben, aber es ist nicht nur ein Phänomen bei Networkern, sondern bei sehr sehr vielen Menschen, dass die durchs Leben laufen und halt einfach ja, die, die sofort vor sich hin sagen, ich will ein großes Team aufbauen, ich will ein großes passives Einkommen haben, aber was das genau dann letzten Endes bedeutet, ja, ähm, das bleibt dann oft äh, sehr, sehr unklar und das ist einfach viel zu schwammig, ja. Du brauchst in unserem Business einfach ein klares Ziel und dann wirst du ja auch ähm, die Möglichkeit haben, dort anzukommen, weil du halt das Ganze auch messen kannst, ja. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann darfst du dich eben halt auch nicht wundern, wenn du. Ja, nicht dort ankommst ja und was du eben ähm, nicht wissen kannst ist wie viele menschen am ende des tages halt einfach dann ja sagen was du aber planen kannst sind deine aktivitäten deine täglichen äh, dinge die du tust ja um dein ziel zu erreichen und da sind die kennzahlen eben super wichtig weil wir können dieses nein ja weitestgehend mit einkalkulieren und jetzt müssen wir einfach mal kurz festlegen welche kennzahlen sind denn eigentlich wichtig zum einen solltest du halt für dich wissen ja wie viele gespräche du persönlich mit interessenten eben geführt hast und ähm, ja wie viele verkaufsgespräche hast du geführt wie viele verkaufsgespräche hat dein team geführt wie viele Abschlüsse hast du und dein Team ähm, eben getätigt? Und last but not least, wie viele Provisionen hast du verdient? Und das kannst du im Prinzip halt einmal im Monat, einmal in der Woche, ähm, einmal am Tag machen. Ja, Umso häufiger du das machst, umso besser ist es natürlich. Und aus diesen Kennzahlen raus kannst du dann drei ganz, ganz wichtige Kennzahlen eben herausfiltern. Ähm, und zwar ist es zum einen... Wie viel verdienst du eigentlich pro Kundenkontakt? Super wichtiges, super spannende Kennzahl, gerade wenn du, ich sag mal, selbst aktiv im Verkauf tätig bist, ja, wenn du ähm, aktiv deine Produkte ähm, an den Mann bringst, ja. Ähm, nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Ich gebe dir da ein Beispiel dazu. Mal angenommen, du ähm, verdienst 5000 Euro pro Monat, ja, so, und du musst jetzt mit 50 menschen im monat sprechen ja um diesen verdienst zu äh, erreichen dann hast du einen verdienst pro kundenkontakt von 100 euro und es ist super wichtig und auch super motivierend, diese zahl zu kennen weil egal ob die person auf der anderen seite jetzt ja oder nein zu deinem äh, vorschlag sagt du weißt dieser kontakt bringt dir im schnitt 100 euro ja, so und es ist auch noch deswegen interessant, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Monat planst, in dem du 10.000 Euro aus deinem, aus deinem Verkauf erzielen willst, dann ähm, weißt du, okay, entweder du musst die Quote verbessern, ja, das heißt, du musst eben ähm, einen Weg finden, wie du ja deine, deine Abschlussrate verbesserst oder ganz einfach mehr äh, Kundenkontakte. Ja, bei 10.000 Euro ist jetzt die Rechnung relativ einfach, da wären es dann eben halt 100 Gespräche statt 50 im Monat. Eine weitere wichtige Kennzahl ist der Durchschnittsverdienst pro Teampartner. Kannst du auch sehr leicht errechnen, indem du einfach deinen Monatsverdienst aus dem Team nimmst. Ja, also was verdienst du? insgesamt an deinen Team umsetzen und dann teilst du es einfach durch die Anzahl der Vertriebspartner und hast dann eben den Verdienst pro Teampartner. Ja, auch hier ein kleines Beispiel. Angenommen, du verdienst ebenfalls 5.000 Euro, ja, an den Teamumsätzen und hast 50 Teampartner, dann hast du auch hier einen, einen Teamumsatz pro pro ähm, einen, einen, einen, Entschuldigung ein Durchschnittsverdienst pro Teampartner von 100 Euro. So ist es richtig, ja und ähm, ja, ebenfalls eine super wichtige Kennzahl, weil sie dir einfach sagt, wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 Euro aus dem Team verdienen willst, dann hast du auch hier wieder zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt dich mit deinem Team zusammen und über, überlegt wie ihr eben eure, ja, ich sag mal, die, die Abschlüsse verdoppeln könnt. ja Oder eben, was ich eigentlich grundsätzlich immer viel besser finde, ist dann eben, dass du ja deine Teampartneranzahl einfach verdoppelst. Die dritte wichtige Kennzahl ist dann, ähm, ja, wie viele Verkäufe macht denn ähm, ein Teampartner im Schnitt pro Monat in deinem Team, ja? So und das kriegst du auch raus, indem du zum Beispiel einfach mal das letzte Jahr nimmst, ja, oder diese Anzahl an Monaten, die halt eben bei dir da sind und ähm, teilst dann oder nimmst dann diese kompletten Verkäufe, ja, diese Aufträge und teilst die durch die Anzahl deiner Vertriebspartner und dann weißt du ähm, ja, wie viel, pro, wie viel Aufträge ein Teampartner pro Jahr im Schnitt generiert, entschuldige. So, und wenn du das dann jetzt im Monat wissen willst, teilst du das dann halt einfach noch durch zwölf. So, nehmen wir auch hier ein Beispiel. 1200 Aufträge im Jahr geschrieben mit 100 Teampartnern. Macht zwölf Aufträge pro Teampartner, bedeutet durch zwölf ein Auftrag pro Vertriebspartner, ja, so und das ist eben auch eine ganz wichtige Kennzahl, weil je nachdem, wie das bei dir im Unternehmen äh, gehandhabt ist, äh, in den meisten Strukturvertrieben, network marketing Multilevel marketing äh, unternehmen gibt es halt eben, ja, Karrieresysteme, Aufstiegssysteme, Marketingpläne, ja, mit denen du ähm, zum Beispiel eine höhere Provisionsstufe ähm, äh, erreichen kannst. Und je nach Plan musst du halt unter Umständen halt auch wissen, wie viele Verkäufe dein Team halt eben oder wie viele Verkäufe du im Team halt benötigst, ja. Und da hilft dir eben diese Kennzahl super weiter, ja. Auch hier kannst du dann für dich konkrete Maßnahmen ableiten, konkrete Schritte überlegen, wie kannst du das erreichen. Ja? Kannst dich mit einem Team zusammensetzen, überlegen, wie könnt ihr die Anzahl der Vertriebspartner dann verdoppeln. Wir haben mal angenommen, das wäre der Fall. Oder wie könnt ihr einfach es schaffen, dass ihr ja diese, diese Anzahl der Aufträge im Monat eben steigert ja sei das heißt, es durch ein event durch eine besondere ausbildung oder was auch immer ja und du merkst schon wenn du diese Kennzahlen, wenn du dich damit auseinandersetzt bekommst du einen super einblick in deine struktur in deine in deine organisation und kannst dort dann auch ganz anders ähm, führen weil du nicht mehr im, im dunkeln rumstocherst, sondern genau weißt was in deinem team los ist und du kannst dann auch dementsprechend halt ähm, ja, gezielte Maßnahmen ableiten und das ist, denke ich, ja das Wichtigste. Okay, das soll es aber bis hierher jetzt mal gewesen sein. Ich hoffe, die Tipps waren für dich wieder hilfreich und haben dir weitergeholfen. Wenn dem so ist, gib mir einen Daumen hoch oder schreib mir einen Kommentar. Ich freue mich da immer von von euch zu hören. Und ähm, wie gesagt, wenn du noch weitere Informationen möchtest, schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei www.oliverschirmer.de oder ja, abonniere meinen Newsletter für weitere exklusive Inhalte. Alles absolut ähm, kostenfrei. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg. Ähm, alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.